Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge, The Witcher 3 Wild Hunt, Part 17 ist angesagt. Diesmal werden wir uns um den Baron kümmern, um seine Familienangelegenheiten, damit wir weitermachen können mit uns selber. Okay, erstmal mit dem Baron reden, da habe ich ja letzte Folge aufgehört, weil er echt lange geredet hat. Direkt mal weiterhören, was der zu sagen hat. Ja, leg los. Und fertig? Ähm, ja, diesmal bin ich bereit. Das hat mir ein bisschen zu lange gedauert. Ich bin da. Hi. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Dann warte mit mir. Um Mitternacht zeige ich dir, wo ich sie begraben habe. Gib den Leuten Bescheid. Sie sollen eine Salzspur vor ihre Türen streuen und heute Nacht drinnen bleiben. Soll ich eine Schaufel nehmen, um das Grab zu öffnen? Ja, du brauchst sie, wenn auch nicht dafür. Einige Stunden später mit dem Baron alleine. Noch etwas weiter. Mir nach. Okay, folge dem Baron. Dann zeig mir mal, wo du die beiden vergraben. Ach nee, wo du die Fehlgeburt vergraben hast. Ist ja nicht so ganz lecker, aber zeig her. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Hier ist es. Okay, das ist nicht gut. Dann werden wir mal rausfinden, was jetzt passiert ist mit dem Kind, mit dem Fehlgeborenen. Ist hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Gut. Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Das klingt überhaupt nicht gut. Das klingt überhaupt nicht gut. Schau. Wow. Du bist ekel. Du bist süß. Bist ja gar nicht so ekelig Nimm ihn in die Arme. Schnell. Was, wenn yeah. er durchdreht? Ehe wir es merken, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst macht er es auch. Gerade ist er ruhig. Verdammte Scheiße. Oh Gott. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann beißt er dir die Kehle durch. Du verblutest, ehe ich helfen kann. Sag Bescheid, wenn er unruhig wird. Dann beruhige ich ihn mit Magie. Alles klar, Baron, hier viel Spaß. Eigentlich ist das recht süß, ja? Guckt euch das mal ganz im Ernst. Also... Ähm, zurück zur Burg. Was? Damit? Du wolltest doch ähm. die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh scheiße. Okay, Baron, ich, ich begleite dich dann mal, während du dieses Etwas in den Händen hältst. Ich würde sagen, du bist Opa von diesem Baby? Sieht doch ganz nett aus. Oder hast du irgendwas zu meckern gegen das Teil? komm jetzt, wir müssen ihn begraben. Eine Hahnfaser, okay. Und ich würde eigentlich, ich mache erstmal dieses Tor zu, damit uns auch keine anderen... Geht nicht, okay. Dann mache ich das Tor nicht zu, damit auch ganz viele Tiere hier reinkommen, wie dieses... Der des hat sie Ähm, jeden? Ja, komm her. Meiner Mutter. Mutter, nimm was. Ähm, was ist hier los warum sind hier so viele geister äh, erscheinungen meine ich natürlich Kommen die andere kriegen wir auch noch Okay Warum auch immer diese beziehungsweise warum hier auch immer jetzt drei erscheinungen waren beziehungsweise jetzt schon vier Weil ich kann mich nur daran erinnern dass es eine Mutter und eine Tochter war. Und jede Erscheinung er sich. Ich kann eigentlich nur einen Angehörigen Verruig haben, oder nicht? Ähm, Gedankenbeeinflussung. Komm. Oh, gut gemacht. Ruhig. Und ich hätte gern was zu essen. Ich pfeife ich mir einfach ein bisschen rohes Fleisch ein. Das geht schon gut von der Lippe. Aber, aber was hast du damit vor? Ich weiß ich, es selber nicht. Nichts. Das ist deine Aufgabe. Ich habe doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Wenn die Sage wahr ist, ist es morgen ein Tölpel. Er wird über dein Haus wachen und mir helfen, deine Familie zu finden. Dann machen wir das so direkt mal. Ja, komm, das kriegen wir hin. Aber erstmal müssen wir noch diesen Marathon hier laufen mit dem Teil, was die ganze Zeit versucht, seinen Hals zu umarmen. Schon wieder. Ja, das ist es kommen noch mehr. Oh Gott, hier Leute. Ich warte nicht, bis Sie uns Ihr müsst doch nicht die ganze Zeit hier hinkommen, oder? Oh Gott, oh Gott, Hilfe. Komm schon. Ich stirb. Oh komm. Her hier. Hilfe. Länger halte ich nicht mehr aus. Die müssen jetzt langsam sterben. Komm. Schnell. Zieh ich mir noch ein Stück Fleisch rein. Und dann sollte die Sache eigentlich gegessen sein. Haha, <lacht> gegessen. Versteht ihr? Komm. Nein. Komm her hier. Okay, ich, ich renne einmal außen rum und töte die so. Okay, gut. Cool. Oh Gott. Ich hasse Mittagserscheinungen. Wie ein scheiß ich kann ihn nicht halten. Ach, komm schon, Baby. Komm schon. Baby. Es hat geklappt. Er ist ruhig. Oh gesteht. Mann, oh Mann, oh Mann. Stressig diese Kinder, ja, immer so stressig. Beschwörung einer so Mittagserscheinung. Nein, dann lass dir einen einfallen. Es ist wichtig. Es ist Es ist ein Mädchen. Wie hätte Anna sie genannt? Ludwig vielleicht. Ich weiß es nicht. Baron, das musst du selber entscheiden. Das ist dein Enkel oder wie auch immer das heißt. Ich denke mal schon. Wo willst du das jetzt begraben, wenn da oben die Türschwelle ist? Wie machen wir das? Und jetzt? Sprich mir nur. Bei den Mächten von Erde und Himmel. den Mächten von Erde und Himmel. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Ich gebe dir den Namen, sag ihren Namen und empfange dich als meine Tochter. Ich gebe dir den Namen, der und Empfange dich als meine Tochter. <lacht> wow. Gut. Und jetzt begrab sie. Und jetzt? Innerhalb eines Tages sollte sich der in einen Teupelbold verwandeln. Ich bleib hier und warte. Du gehst nach Hause. Ich warte mit dir. Kommt nicht in Frage. Aber das ist mein Kind. Und die Schuld, die ganze Verantwortung dafür liegt bei mir. Die Zeit für elterliche Gefühle ist lange vorbei. Außerdem kannst du hier nichts tun. Aber... Kein Aber... Hier ist nur noch Hexerwerk gefragt. Ich muss Tag und Nacht warten, bis sich der Fehlgeborene in einen Tölpelbold verwandelt. Geh nach Hause und betrink dich nicht wieder bis zur Bewusstlosigkeit. Okay, ruf den Tölp Tölpelbold da, dort herbei, wo der Fehlgeborene begraben wurde. Äh, hinsetzen und warten, dann tun wir das doch direkt mal. Aber ich würde echt gerne... Ähm, da hinten ist, glaube ich, eine Schmiede. Kann man da nicht seine Rüstung reparieren? Komm schon. Hier links. Äh, ja genau, hier, der Kleine hier. Komm mal her. Wie kann ich helfen? Ähm, du kannst damit helfen, dass du mein... Ähm, mein... Angebot irgendwas hast. Ich suche hast. jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk. Wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, Faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Ähm, ginge das denn? Wenn er Spaß macht, dann darf ich doch wohl mitmachen. Klingt toll. Kannst du solche Rüstungen anfertigen? Nein. Aber wenn du jemanden findest, der das kann, würde ich ihn gerne kennenlernen. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Torderoch auf Untwig benutzten. Johanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skelligen Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Untwig machen lassen, denn der Clan Torderoch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben, die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? <lacht> Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Äh, lebe wohl. Ich wollte eigentlich was ich ganz anderes. das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. So läuft's. Okay. Eigentlich wollte ich mit dir reden. Wie kann ich helfen? Äh, was hast du im Angebot? Dann fragen wir mal ich so, dann redet er Angebot vielleicht nicht sehen. direkt alles So, zeig hier einmal, die Sachen können wir alle verkaufen Dann kriegen wir ein bisschen Geld rein So, jetzt haben wir ein bisschen Geld Dann können wir noch, nein hier will ich, bitte hör damit auf, danke Reparieren machen wir mal auf alles Für 150 Das ist eine ordentliche Summe Und jetzt würde ich sagen Warten Le wir auf den Tö Tölpelbold Heißt das so? Irgendwie so Jetzt geht's weiter Okay, dann haben wir die Rüstung auch noch mal direkt aufgewertet Wenn das so schnell geht Dann machen wir das direkt mal Okay, komm Hinsetzen und warten Mal schauen, wie lange? Bis Mitternacht, sagte er Bei der Macht des Blutes, ich rufe dich. Bei deinem Namen flehe ich dich an. Höre mein Rufen und erhebe dich, der. Komm schon, komm schon, wir brauchen dich, Der. Wow, bist du hässlich? Du zu denen, die mit ihrem Blut an dich gebunden sind. Ey, der ist krass hässlich, ja? Oh, warum bist du so schnell? Boah, der, du bist ja eine richtige Missgeburt. Okay, dann folgen wir jetzt einfach mal der. Macht anscheinend Spaß, so rumzufliegen. Sieht so aus. Mal gucken, wo sie uns hinführt, würde ich sagen. Und währenddessen bin ich einfach mal ruhig, weil das eine ernste Sache ist. Nein, Spaß. Es ist gerade ernstes Wetter im Spiel. In echt. Waren heute morgen einfach irgendwie minus 3 Grad und jetzt gerade sind... Sieht nach 50 Grad aus. Mein Zimmer ist so warm durch mein Fenster einfach, obwohl alles einfach, ne? Alles ist zu. Mein Zimmer wird immer wärmer und da hinten glänzt irgendwas. Was ist das? Ach, das ist ein Feuer. Wow. Ich dachte schon, das wäre irgendwas. Alles gut. Wo führst du uns denn hin? Es ist ja auch nichts markiert. Wir müssen hier einfach hinterher rennen. Da sind ein paar Ertrunkene. Das gefällt mir nicht. Ähm, dann töten wir die mal. Oh Gott, komm her. Okay, gut. Ähm, ich muss generell mal irgendwas anderes für Ertrunkene finden. Weil irgendwie macht, Igni gar keinen Schaden gegen Ertrunkene. Mal schauen, aber das werden wir ja auch noch locker rausfinden. Haben wir noch ein bisschen Zeit in Witcher, ne? Um die 90, 100 Parts haben wir ja noch Zeit, bevor wir alles können müssen und dann aufs Ende zu retten. Nicht wundern, ich habe das schon bei vielen anderen gesehen, dass es immer so 120 Parts ungefähr lang ist. Puh, also okay. Dattel haben sie hier drin jedenfalls nicht gelagert, aber vielleicht sollte ich einen Blick riskieren. Ein Armreif. Eine von ihnen muss ihn verloren haben. Ufeisen? Kein Pech, sie da könnte sich ein Pferd leisten. Kleidung? Zogen die sich hier etwa um? Sie waren beide hier. Ich bin auf dem richtigen Weg. Okay, achso, der Tölpelbold will jetzt weiter. Nun folgen wir dem Baby Post mal wieder. Was ist das denn für ein Viech? bist du so ekelig. Och nein. Ich will solche Viecher nicht... Die sind ekelig. Spiel, bitte. Das ist ekelig. Ich will nicht gegen sowas kämpfen. Was geben die denn? Kleines grünes Mutagen. Das ist... Da... Okay, ich will doch gegen die kämpfen. Wenn die mir so... Okay, wenn die mir solche Sachen geben, dann... dann kriegen wir das doch mal hin, oder? Weil hier Mutagene... Diese, ne warte, diese hier Zeichenintensität, Vitalität, Vitalität, Vitalität Okay, alles ist das gleiche Zeichenintensität ist jetzt glaube ich nicht so ganz krass Ansonsten können wir auch noch nichts machen, vor allem Stufe 4 Irgendwie wird das nichts mit den Leveln in diesem Spiel Am Ende hat man wahrscheinlich Level 6 oder so Kannst du dich aber gerade ausfliegen Baby. Warum musst du hier die ganze Zeit in Schlangenlinien fliegen? Was ist das? Bist du hässlich? Was bist du denn? Wow! Was sind das gerade für Viecher? Das sind ja komische Viecher hier. Gerade irgendwie so eine Mutantenspinne. Jetzt so ein Teil? Okay. Aber ich glaube zumindest geben die gute Dinge. Beziehungsweise hier waren wir ja auch noch nie, ne? Ist klar, dass wir hier die ganzen neuen Sachen sehen. Ich könnte mal kurz gucken, wo, wo sind wir denn hier überhaupt auf der Karte? Okay, doch, hier waren wir schon. Dann ist das hier anscheinend irgendwas von der Quest, diese Monster hier. Wir sollen die wahrscheinlich finden, oder? Das haben die, oder die haben was mit dem Baby hier zu tun. Ich sag die ganze Zeit Baby, das hört sich aber viel zu lustig an. Sorry. Oh Gott. Okay, komm her. Wie heißen die überhaupt? Moderhaut. Was heißt? Mod? Okay. Hä? Weg hier. Okay. Ne, schwere Angriffe lohnen sich nicht. Dann greift der mich früher an. Okay, dann machen wir nur Schwache. Das tat weh. Den untersuchen. Ich, Geralt, ich weiß, dass du das machen solltest, aber hier kommen die ganze Zeit Gegner. Wir können das nicht machen, während wir angegriffen werden, Gerald. Und was ist mit dem passiert? Okay, pferdekadaver aber ich bin da. Erzähl mir was. Was haben wir denn da? Ähm, ich denke mal der Sattel ist am interessantesten, äh, weiß man am meisten über das Pferd, dann gucken wir doch mal den Sattel an. Der Sattel ist angebissen. Mikrophagen fressen heutzutage aber auch alles. Ähm, die hier Rippchen sind gut riesige Klauen das war kein Nekrophage ähm, ähm der, der, der Kopf kommt zuletzt denke ich mal, die Knochen jetzt die Knochen liegen hier schon eine Weile dann die Beine ein Hufeisen fehlt, Zufall oder ist das vielleicht das Tier, das in der Räucherei eins verloren hat und dann der Kopf, ey das kann doch das Pferd sein, auf dem die beiden dann vielleicht weggeritten sind oder so kann das sein das kann bestimmt sein der kopf einfach abgerissen das erfordert enorme kraft fassen wir zusammen wie schon einige male muss eine mächtige kreatur gewesen sein hat sie kalt erwischt hoffentlich sind sie entkommen hm. okay folge folge den Tölpelbold. gut dass sie hier noch nicht endet aber ich würde sagen bevor wir dem weiter folgen dem baby machen wir erstmal eine kurze pause und wir sehen uns in der nächsten folge wieder euer hikyo